Herzlich willkommen bei diesem Videotutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du eine Werbeanzeige bei Facebook schaltest. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Besser gesagt, wie du eine zielgerichtete Werbeanzeige schaltest, denn Werbeanzeige ist nicht gleich Werbeanzeige. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich einmal an, aber vorher ein ganz kurzer Vergleich, warum Werbeanzeigen bei Facebook so interessant sind. So sahen Anzeigen früher aus. Wir haben in einer Zeitung Anzeigen geschaltet und die wurden ein paar tausend Lesern dann vielleicht angezeigt. Was kostete so eine Anzeige in so einer Zeitung? Nehmen wir mal eine relativ günstige Anzeige, die kostete so 250 Euro und hat dann einige tausend Leser erreicht. Aber wie viele haben denn wirklich dann bei dir in der Firma angerufen? Wie viele haben wirklich bei dir eine Anfrage geschaltet? Das war oft gar nicht erkennbar und nicht definierbar. Das sieht bei Facebook ganz anders aus. Denn hier kann ich genau erkennen, wie viel Return of Invest bekomme ich für mein Werbehonorar, für mein Werbebudget. Und vor allen Dingen kann ich auch bestimmen, welchem Leser aber zu 100 der zu meiner Zielgruppe passt, genau diese Anzeige angeschaltet, angezeigt wird. Und das schauen wir uns einmal ganz genau an. Dazu gibt es den Facebook werbeanzeigen Werbeanzeigenmanager. Dafür brauchst du natürlich eine Businessseite, aber die hast du ja hoffentlich eingerichtet, wie wir es in einem anderen Videotutorial bei mir bereits schon zusammen gestartet haben, wenn du so eine Seite noch nicht hattest. Bist du jetzt auf so einer Facebook Werbeanzeige, dann klickst du einfach auf "Erstelle eine Werbeanzeige". Das ist das erste Mal, ganz einfach. Und zwar gehen wir dort vor und müssen erstmal ein Ziel bestimmen. Das heißt, welches Ziel soll die Kampagne haben? Geht es um Markenbekanntheit, Reichweite, geht es um Traffic, App-Installation, Interaktion, was auch immer. Wir entscheiden uns hier für eine Sache und zwar Reichweite. Beginnen wir mit der Reichweite, weil wir erstmal unsere Reichweite erhöhen wollen. Klicken wir drauf. Als nächstes dann Lead-Generierung ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber ich sage, im Kundenwachstum geht es mir um Leads. Und zwar zielgerichtete Leads, die später auch zu Kunden werden. Also sagen wir, wir möchten Reichweite mit Lead-Generierung verbinden. Und dafür biete ich was an. Und zwar, so heißt auch die Kampagne, und zwar Download, Download Workbook. Denn das ist meine Affenfaust auf Facebook, die Gratis-Marketing-Strategie, wie du dir sie selber erstellst, gratis zum Downloaden. Und das ist ein sehr, sehr umfangreiches, sehr fundiertes Workbook, was man so schon einmal bekommen kann, was nichts kostet und was an die ersten Marketing-Strategie-Tipps mitgibt. Ich klicke einfach auf Weiter. So, und dann sind wir drin. Wir müssen jetzt schauen, für welche Facebook-Seite wählst du das aus. Wenn du nur eine Seite hast, dann ist es natürlich nur relativ leicht. Ansonsten tauchen hier mehrere auf und du wählst einfach Fansystem hier zum Beispiel oder deine Firma. Klar, bitte Lies und so weiter, akzeptieren wir alles und es geht weiter. Schalte Werbeanzeigen für Menschen, die dein Unternehmen kennen. Du kannst zusätzlich auch eine Custom Audience hochladen. Das behandeln wir allerdings in einem anderen Videotutorial. Das heißt also, da kannst du schon eine zielgerichtete Datei hochladen, die genau dann die Person trifft, die du möchtest. Wie gesagt, das aber in einem anderen Videotutorial. Hier stellen wir das einmal manuell ein. Und zwar gehen wir unten bei. Erstmal suchen wir uns einen Ort aus. Deutschland. So, dann in Deutschland weiter sagen wir Alter 18 bis 65. Alle Geschlecht und so weiter. Du kannst natürlich auch Ortschaften und so weiter wählen. sehen wir hier. Das wäre jetzt ganz Deutschland. Ich würde sagen, kommt darauf an, wo du tätig bist. Bist du bundesweit tätig, bist du international tätig oder bist du regional tätig? Find dort genau deine Zielgruppe, wo du sagst, zum Beispiel 50 Kilometer Umkreis deiner Heimatstadt oder 25 Kilometer. So, wenn wir das alles eingestellt haben, dann Sprachen Deutsch, kannst du auch andere Sprachen auswählen, wenn du zum Beispiel in Deutschland anderssprachige Produkte bewirbst für internationale Interessenten und so weiter. Kann man alles auswählen. So, dann geht es auch schon los. Demografische Angaben, Interessenten und Verhaltensweisen. Und da wird es interessant. Denn das gab es so noch nie zuvor in demografischen Daten schon gar nicht bei Zeitungsanzeigen. Ich konnte vielleicht noch über die Ausgabe an sich meine Zielgruppe definieren. Aber hier kann ich jetzt ganz passgenau fast alles auswählen. Ein paar Sachen zeige ich dir hier. Aber ich sage dir auch, Lade dir doch am besten einfach von der Seite www.kundenwachstum.de mein Sonderworkbook, was du dir ebenfalls runterladen kannst, Zielgruppenanalyse runter. Ich sage nochmal www.kundenwachstum.de-Zielgruppenanalyse und dort findest du umfangreiche Angaben, was alles möglich ist. Und das ist nicht nur Alter, Wohnort und so weiter. Es ist heutzutage fast alles definierbar. Welches Einkaufsverhalten hat ein Interessent? Wo wohnt er genau? Wie, wo fährt er hin in den Urlaub? Bevorzugt er Flugreisen? Welches Auto fährt er? Mit welchem Handy geht er ins Internet? Mit welchem Computer? Mit welchem Internetbrowser? Bevorzugt er zum Beispiel Einkauf in Boutiquen oder bevorzugt er Discountartikel? Du kannst alles definieren. Wie lange ist er verheiratet? Oder ist er erst verlobt und plant seine Hochzeit? Es wird alles gespeichert. Wir diskutieren hier jetzt nicht darüber, ob das datenschutzrechtlich okay ist. Das ist die Aufgabe von anderen Menschen. Ich bin Marketer und solange die Verfügbarkeit dafür da ist, möchte ich dir zeigen, wie du es nutzen kannst, bevor es dein Wettbewerber macht. Und das machen wir einmal. Hier kannst du zum Beispiel dann auswählen demografische Angaben, Ausbildung, selbst die Finanzen sind erkennbar, Generation, Eigenheim und so weiter. Du kannst dann zum Beispiel sagen, Mensch, geschätztes monatliches Nettoeinkommen 226,35 und so weiter. Wohnt er in einem Familienhaushalt mit einem gewissen Einkommen? Wir können alles auswählen. Dann, wie ist überhaupt seine Sache? Dann ist er, ist er verheiratet, ist er Single, ist er verlobt, lebt in einer offenen Beziehung, kannst du aber auch auswählen, zum Beispiel IT und Technik. Und immer wird uns angezeigt, wie viele mögliche Personen gibt es, je mehr wir ausschließen oder dazufügen. Umso klarer wird unsere Zielgruppe definiert und passt dann vielleicht auch passgenau zu unserem Budget, zu unserem Konto, was wir haben. Denn dann können wir noch, welche Spiele hat er, alles mögliche, welche Autos fährt er, du kannst alles auswählen. Und ständig verändert sich eben die Anzahl deiner Zielgruppe. Am Ende haust dir Bedarf, interagierende Käufer, ist immer interessant, interagierende Verkäufer, äh, Käufer, das heißt, die sind wirklich aktiv. Das sind Menschen, die kaufen auch wirklich im Netz. Und so gehen wir verschiedene Sachen durch. Am Ende, wenn du das alles eingestellt hast und ausgeschlossen hast, das kann eventuell auch schon mal ein bisschen länger dauern. Ich sage dir nur, lad dir wirklich das Workbook dazu herunter, Zielgruppenanalyse von meiner Seite www.kundenwachstum.de, denn dann musst du nicht stundenlang vor diesem Bildschirm sitzen, mit tausend Fenstern auf und zu machen. Das ist super übersichtlich, ist der ganze facebook anzeigen Werbemanager, habe ich ausgelesen und dir dort bereitgestellt, plus noch viel, viel mehr, was es dir viel, viel leichter macht. Zumindest können wir dann Freunde von Personen, denen deine Seite gefällt, als erstes zum Beispiel anschreiben. Das heißt aber nur Menschen, die jetzt deinem Auswahlkriterium entsprechen und dann Freunde von Freunden sind, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die bestellen, ist damit ja viel, viel höher. Haben wir das mal gemacht, dann speichern wir am Ende die Zielgruppe und schon geht's los. Wir können zum Beispiel hier ein Tagesbudget von 20 Euro ansetzen. Ich sage dir, mach die Budgets nicht zu hoch. Teste am Anfang vielleicht auch einfach nur mal ein paar Tage oder nur einen Tag mit 5 Euro und schau, was passiert. Denn das muss alles stimmig zusammen sein. Wie ist das Bild deiner Werbeanzeige? Welche Zielgruppe hast du genau? trifft das. Passt die Headline zu der Zielgruppe? Headline ist was sehr, sehr Wichtiges, was wir in einem anderen Videotutorial behandeln. Denn die Headline entscheidet darüber, ob der Interessent überhaupt weiterliest oder nicht. Und so weiter und so fort. Am Ende klickst du auf Weiter. Und jetzt haben wir zum Beispiel der, geschätzte Tagesergebnisse, Reichweite 190 bis 740, von möglichen 1600. Ich versuche es immer relativ klein zu machen und sehr zielgerichtet erstmal auf diesen Kundenkreis zu schießen mit meinen Werbeanzeigen. So, und dann geht das Ganze auch schon los. Jetzt überlege ich noch, will ich ein einzelnes Bild, will ich einzelne Videos, eine Slideshow, Karussell, auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Das, was dir im Grunde beliebt oder was du auch an Möglichkeiten, an Daten hast. Am Ende kommt ein wunderschönes Vorschaufenster, so sieht dann deine Anzeige aus. Ich habe jetzt mal ein einzelnes Bild gewählt und hier sehe ich das Vorschaufenster, wie am Ende meine Anzeige wirkt. Und das war es im Grunde auch schon fast. Am Ende habe ich hier jetzt eine Kurzzusammenfassung. So wird meine Anzeige wahrscheinlich veröffentlicht werden, vorausgesetzt ich klicke jetzt auch auf Starten. Wenn wir hier einmal weiter gucken, gebe ich noch ein, Ich habe, was ein ganz wichtiger Tipp ist, gleich das Ganze mit einem Call to Action verbunden. Heißt also, hier registrieren für das Workbook. Es gibt aber auch die Buttons Download, mehr dazu und so weiter. Bewirb dich. Facebook ist ja sehr kreativ. Schau einfach mal, was zu dir passt, was zu deinem Produkt, zu deiner Affenfaust oder zu deiner Dienstleistung passt, die du anbieten willst und wähle den passenden Daten, äh, Button aus. Danach... Hier die Internetadresse eingeben, die Webadresse wohl natürlich auch der Button hin verlinken soll. Bei mir ist das www.kundenwachstum.de. Hier unten siehst du übrigens noch die Preview, wie deine Anzeige dann in der mobilen Anwendung aussieht, was ja auch sehr wichtig ist und wir ebenfalls schon am einem anderen Videotutorial behandelt haben, denn die meisten Seiten werden mittlerweile mobil abgerufen und deswegen ist das unbedingt zu beachten. Ja, und was müssen wir jetzt noch machen? Am Ende nur noch die Bestellung aufgeben. Das war's. Und schon ist deine Werbeanzeige erstellt. Sieht doch relativ einfach aus und kann sehr, sehr viel an Nutzen erzeugen. Vor allen Dingen, wenn du ganz passgenau deine Zielgruppe erreichst. Was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal zusammen. Erstens, effektiv ist aus meiner Sicht diese Werbung sehr. Denn... Du hast ganz wenig Streuverluste, wenn du es perfekt einstellst, so gut wie gar keine. Zweitens, zielgerichtet. Es gab noch nie im, außer im Online-Marketing eine so zielgerichtete Möglichkeit, genau die Menschen zu erreichen, die du willst. Und wenn du dich einmal da rein gegraben hast, mit dem Workbook zum Beispiel, Zielgruppenanalyse, dann findest du schnellen Überblick und Freude daran, wie passgenau du Menschen in deine Firma bringen kannst. Was ich genieße, ist kontrollierbar. Wir warten nicht darauf, was passiert, sondern wir können direkt sehen, was findet jeden Tag, jede Minute, jede Stunde statt. Du wartest nicht darauf, dass irgendwann mal nach einer Zeitungsanzeige irgendeine Anfrage kommt, sondern du siehst sofort, investierst 5 Euro, siehst sofort, wie viele Menschen hat es erreicht, wie viele Klicks hat es erzeugt und ist auch daraus wirklich Umsatz entstanden. Denn meiner Meinung nach müssen Klein- und mittelständische Unternehmen eher Umsatzmarketing machen statt Imagewerbung aber auch dazu mehr in einem anderen Videotutorial von mir. Ja, und schon sind wir am Ende. Mehr ist es eigentlich nicht. So einfach sind Werbeanzeigen mit Facebook zu schalten. Ich kriege keinen einzigen Euro von Facebook für dieses Video, will ich auch gar nicht. Ich bin einfach selber Fan davon, denn es ist eins aus meiner Sicht der coolsten Werbetools, die wir momentan gerade haben und weitaus effektiver. Und ich wette mit dir, du holst so weitaus mehr aus einem Werbebudget, zum Beispiel von 250 Euro heraus, als mit einer klassischen Zeitungsanzeige zum Beispiel. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei deinem Kundenwachstum mit System, vor allen Dingen beim qualitativen Kundenwachstum mit System. Wenn dich das interessiert hat und du noch mehr rund ums Thema Marketing erfahren möchtest, online wie offline Marketing, dann klick am besten gleich auf den Button unterhalb dieses Videos. Einmal abonniere den Kanal, zweitens für mehr Infos und du kommst direkt auf meine Seite www.kundenwachstum.de wo noch weitere Downloads, Podcasts, Videos, Erfahrungsberichte, Best Practice Beispiele und vieles, vieles mehr auf dich warten. Bis dahin viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.